es geht euch gut ich habe heute einen schlechten tag irgendwie eigentlich ist nichts schlechtes passiert oder es war nichts besonderes oder so aber ich bin irgendwie einfach nicht so gut drauf ich glaube das liegt auch an hormonen und so ähm, ich weiß nicht manchmal habe ich das dass ich einfach so denke ich hätte den ganzen tag also den tag hätte es nicht geben müssen wisst ihr was ich meine es war so pff, ob ich da jetzt ob ich den jetzt absitze und wartet, dass es herumgeht oder nicht, macht keinen Unterschied. Kennt ihr das Gefühl? Worauf ich aber sehr gespannt bin, ist äh, mein Sportkurs, den ich jetzt gleich das erste Mal haben werde. Äh, ein Kampfsportkurs. Ich glaube, dann haben wir jetzt irgendwas mit Shinson, Shison oder so. Ähm, kein, jetzt nichts wie Kung Fu, was man so kennt, glaube ich, sondern halt irgendwas nicht ganz so bekanntes. Aber ich habe mich da mal angemeldet und... Ich freue mich wirklich drauf, ich hatte das so lange nicht mehr, dass ich wirklich irgendwo hingegangen bin und dann waren da Menschen, die ich nicht kannte und dann habe ich mit denen irgendwas gemacht oder die haben mir was gezeigt oder äh, da sind noch andere Menschen und so. Deswegen, vielleicht wird mich das ein bisschen aufheitern und aus meinem Sumpf, in dem ich irgendwie mich gerade so fühle, rausholen. Ich werde berichten. Vorher esse ich was. Ich habe nämlich Hunger und habe inzwischen das Gefühl, vielleicht liegt meine Stimmung auch daran, obwohl ich nicht schon den ganzen Tag Hunger hatte, von daher. Hm. Ähm. Naja, also das war wirklich eine sehr, sehr interessante Erfahrung und mit nichts zu vergleichen, was ich bis jetzt so an sportlichen Aktivitäten gemacht habe, ob in der Schule oder in so einem Fitnessstudio-Kurs oder wo auch immer. Ähm. Ich probiere es einmal kurz runterzubrechen auf das, was es war. Aber es war so viel, dass das echt schwierig ist. Also erstmal nochmal, es heißt shinson Hapkido. Das ist der Name. Und ähm, das Training besteht eigentlich darin, dass du immer durch den Raum läufst. Zufällig dann einen Partner oder eine Partnerin bekommst, weil sie halt am nächsten bei dir steht. Ähm, und mit dieser Person machst du dann die nächste Übung. Dann begrüßt man sich erstmal... Und dann macht man zum Beispiel irgendwelche Klatschübungen mit den Händen oder mit den Füßen oder das kombiniert. Dann wird es auch koordinatorisch ein bisschen anspruchsvoller. Oder man macht einfach nur Liegestütze zusammen oder man atmet einfach nur zusammen. Oder man macht so Fallübungen, wie man sich halt fallen lässt, damit es nicht tut. Oder so kleinere Angriffe. Also ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Ähm und das Ganze ist nicht so, dass die ganze Zeit Musik läuft und du irgendwie dich auspowerst und es darum geht, dass es möglichst anstrengend ist, sondern es ist sehr ruhig und das Ganze wird halt moderiert von einem oder einer, ähm, der dann halt auch immer sagt, okay, und jetzt laufen wir wieder locker durch den Raum und jetzt bleiben wir stehen, wir grüßen, wir gucken uns an. Es geht ganz viel um Augenkontakt, um Respekt und ja, danach bin ich nach Hause gegangen und dachte so, wow, ich bin richtig runtergefahren. Ich kann richtig gut atmen, gerade irgendwie. Manchmal fällt es mir schwierig, so, schwer, so stark zu atmen. Tief zu atmen ist das Wort. Ähm, aber danach war das wirklich so, dass ich dachte, okay, ich bin wirklich so richtig... Das hat mir gut getan. Nicht nur körperlich, sondern halt wirklich auch... Geistig Und deswegen äh, bis jetzt auf jeden Fall eine spannende und coole Erfahrung. Ähm, ich kann nur empfehlen, mal was auszuprobieren, wo ihr denkt, was soll denn das sein? Habe ich gar keine Ahnung von, habe ich noch nie gehört. Weil entweder gefällt es dir halt und das ist geil und es ist einfach spannend. Oder du sagst, nö, war nichts für mich, ähm, war jetzt ein Versuch wert, aber das war es jetzt auch wieder. Ich finde, das verlernt man irgendwie so ein bisschen im Laufe des, des Älterwerdens. Weil man hat dann so ein paar Dinge, bei denen man weiß, das macht mir Spaß. Ich gehe gerne joggen oder ich mache gerne Yoga. Aber sowas ganz Neues ist irgendwie selten. Und deswegen hier nochmal die Idee, falls ihr gerade irgendwie noch Zeit habt ähm, oder Bock habt, mal was Neues auszuprobieren, guckt doch einfach mal. Es gibt so viele Angebote, deswegen ähm, ja, hier eure Motivation zum, wann auch immer ihr das Video seht. Ich habe es im letzten Video schon angekündigt, mein Kalender 2022 ist da und ich zeige ihn euch gleich genauer. Aber kurz vorab, der ist von der Marke Lebenskompass, mit denen ich auch kooperiere für dieses Video. Und ähm, falls er euch irgendwie gefällt oder nur die Aufmachung gefällt oder die Idee gefällt, ähm, Schaut mal in die Infobox, da gibt es nämlich einen Rabattcode und einen Link. Also ihr könnt 10% sparen, falls euch das irgendwie anspricht. Und die haben nicht nur diesen normalen Jahreskalender, sondern auch Studierendenkalender, Schülerinnenkalender. Ich glaube auch einfach Bullet Journals, die man komplett selbst gestalten kann. Also falls euch das anspricht, dann stöbert mal. Weil er macht bis jetzt für mich einen sehr, sehr guten und hochwertigen Eindruck. Und ja, vielleicht profitiert ja eine von euch davon. Also so sieht mein Kalender für nächstes Jahr von außen aus. Ich zeige es euch einfach einmal, was es alles für Seiten gibt. Ob ich das jetzt alles benutze oder so benutze, wie es vorgesehen ist, weiß ich natürlich noch nicht. Das ergibt sich dann immer so erst im Laufe der Nutzung, finde ich. Aber damit ihr einfach euch einen Überblick machen könnt, was ist denn theoretisch alles enthalten und was ist vorgesehen. Aber erstmal von außen, also ähm, es ist DIN A5, er ist auch relativ dünn, weil eben eine Woche auf einer Doppelseite ist, das spart natürlich Seiten. Dann hat man hier auch so zwei Lesezeichenbändel, die sehr praktisch sind, so ein Gummi, mit dem man das schließen kann, um es ein bisschen zu schützen. Ähm, was kann man noch äußerlich sagen, die Ecken sind abgerundet, das ist glaube ich noch ein interessantes Merkmal und die Blätter sind weiß. Ansonsten sieht er eben von außen so aus. Also es ist diese Optik mit dem Blatt im Hintergrund, die mir natürlich sehr gut gefällt. Ähm, und dann sind oben und unten so ein paar goldene Punkte. Und in der gleichen goldenen Schrift steht dann hier Focus on the Good, Terminplaner 2022. Ich finde es eigentlich sehr schön. Ich muss sagen, wenn ich es selbst designt hätte, hätte ich es wahrscheinlich noch ein bisschen schlichter gemacht. Aber trotzdem gefällt mir das. Ich finde, wenn man das anguckt, dann hat man irgendwie schon ein schönes, warmes Gefühl. Da ist nichts zu überladen. Ähm, Genau, das ist so der erste Eindruck. Dann ist die erste Seite erstmal so ein Mandala-Form. Äh, Dann gibt es hier die Seite, das bin ich, für Name, Adresse und so weiter. Also hier ist ein Inhaltsverzeichnis. das gehen wir jetzt nicht äh, Schritt für Schritt durch, aber nur damit ihr so einen Eindruck bekommt. Dann auf der nächsten Seite links sind die Feiertage für das nächste Jahr, auch immer mit den Bundesländern, in denen das, die gelten. Dann eine Seite, in der man die Geburtstage fürs ganze Jahr eintragen kann zwei Seiten für einen Stundenplan, wenn man das braucht. Dann ist der Kalender ja auch so gedacht, dass es so ein bisschen ähm, um, ja, ein Kompass ist. Also ähm, man kann sich eben daran orientieren, wenn man daran interessiert ist, zum Beispiel Self-Care mehr zu üben oder ähm, sich an seine Ziele zu erinnern oder eben so ein bisschen den Terminkalender nicht nur als Terminkalender zu nutzen, sondern auch als Tool, um sich selbst weiterzuentwickeln. Und da gibt es dann auch immer so ein paar Texte dazu, und Ideen, die hier vorgestellt werden, wie man das eben im Kalender auch umsetzen kann, was ich echt cool finde, weil mein Kalender im letzten Jahr war wirklich nur Terminkalender und deswegen bin ich gespannt, inwieweit ich das jetzt nutzen werde. Hier kann man über mich, meine Werte, fünf Eigenschaften, die mich ausmachen. Ich bin dankbar für, daran möchte ich arbeiten. Dann gibt es ein Gefühlsmosaik, in dem man wirklich an jedem Tag, in jedem Monat aufschreiben kann, wie denn das die Gefühl oder das überwiegende Gefühl war. Wenn man das möchte, man kann es natürlich auch immer umfunktionieren und es zum Beispiel nicht für Gefühle nutzen, sondern für. Keine Ahnung, wann hatte ich meine Tage oder so. ne Und dann eben die Tage hier irgendwie ausmalen in einer Farbe der Wahl. Oder wie gesagt, also ich finde, man muss sich daran nicht immer so streng halten, sondern es ist einfach nice to have. Und wenn man merkt, okay, Gefühle möchte ich jetzt nicht unbedingt tracken, aber was anderes interessiert mich viel mehr, dann kann man das natürlich auch dafür nutzen. Dann gibt es eine Bucketlist, in der man sich eben eintragen kann, was möchte ich noch so machen in meinem Leben. Ähm, Reiseziele... Selfcare Diagramm, dann gibt es auch immer wieder Achtsamkeitsübungen, die sind auch immer wieder zwischendurch in dem Kalender zu finden und hier dann eine Jahresübersicht, ganz klassisch für 2022 und 2033. Mhm. 2023 schon mit dabei. Dann kommt auf der nächsten Seite ein Jahresplaner, den gibt es wahrscheinlich so ähnlich in jedem Kalender ganz vorne mit drin, dass man sich ja zum Beispiel auch Geburtstage da eintragen kann. Und hier startet dann wirklich 2022, mit diesem Gefühl starte ich in das Jahr, kann man eintragen, ich bin dankbar für, ich freue mich auf. Dann auch Ziele fürs Jahr, ich möchte mehr oder ich möchte weniger. Ähm, hier nochmal ganz konkret die Ziele mit kurzfristig, mittelfristig, langfristig zu erreichen. Also da gibt es schon echt viele, viele Möglichkeiten das zu gestalten und das für sich zu nutzen. Und dann kommt vor jedem Monat, hier startet jetzt natürlich dann Januar, ähm, nochmal so eine Übersichtsseite über den Monat. Und hier rechts steht auch nochmal Prioritäten, To-Dos, die man eben in diesem Monat erreichen möchte. Und ein Habit-Tracker, wo man dann auch ganz frei entscheiden kann, welche Habits möchte ich denn jetzt überhaupt tracken. Und genau, hier unten ist noch ein bisschen Platz für so ein paar Notizen. Also es ist schon einiges vorgegeben, aber es ist auch wirklich noch viel Raum, um das Ganze selbst zu gestalten. Und so sieht dann eben eine Woche aus, ähm, also die Tage, falls ihr meine letzten Kalendervideos gesehen habt, dann habt ihr gesehen, dass ich früher eigentlich immer ähm, Kalender hatte, in denen eben ein Tag so spaltenmäßig angeordnet ist, sodass dann auch die Uhrzeiten da besser einzutragen sind. Hier ist es jetzt so, dass man für einen Tag eben so eine eine zeile platz hat und ich bin sehr sehr sehr gespannt wie das für mich funktioniert ich habe schon überlegt wie ich das vielleicht ein bisschen so gestalten kann dass ich trotzdem alle zeiten so als überblick habe ich hatte hier mal so ein paar ideen wie man das gestalten könnte entweder dass man sich so ähm, räume schafft in denen man eben sagt okay von 8 bis 12 habe ich jetzt diesen termin von 12 bis 15 diesen termin oder eben wirklich jede uhrzeit aufschreibt vielleicht brauche ich das aber auch gar nicht irgendwie irgendwie Denke ich immer, ich will es brauchen, aber wenn ich so richtig drüber nachdenke, dann muss ich eigentlich nicht jede Stunde des Tages im Kalender abgedeckt haben. Und ja, ich bin mal gespannt, was dann bei mir rauskommt, wie es funktioniert. Vielleicht schreibe ich auch einfach die zwei, drei festen, zeitlich gebundenen Termine, die ich am Tag habe, hierhin. Und die Termine oder To-Dos, die ich auch noch erledigen möchte, hierhin oder andersrum. Ähm und habt so einfach wirklich noch ein bisschen mehr Gestaltungsfreiheit, auf was ich wirklich nice finde. Hier unten seht ihr in jedem Tag ähm, so fünf Symbole, die man eben auch als Habit Tracker nutzen kann. Und dann zum Beispiel hier das, der Tropfen steht dann dafür, habe ich ausreichend Wasser getrunken. Und der Mond habe ich gut geschlafen und habe ich mich bewegt, habe ich gesund gegessen und so weiter und so fort. Hier unten ist auch noch ein Bereich, den man nutzen kann. Ähm, da habe ich auch schon eine Idee. Also ich finde, das, das zeigt sich dann so im Laufe des Jahres, was man wirklich benutzt. Und wo man dann im Endeffekt sagt, hm, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber ähm, ist, ja, ich bin gespannt. Aber das ist, finde ich, schon mal eine gute Voraussetzung. Hier hinten sind noch leere Seiten, ein Stiftetest, eine Passwort- und Kontaktliste, äh, ein Stimmungsbarometer, dann hier noch so äh, sowas, was man ausmalen kann theoretisch. Also ja. Es gibt echt ganz schön viel. Ich hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt, vielleicht wirklich so ein Bullet Journal zu machen, was ich komplett selbst gestalte. Ich glaube nur, dass es langfristig für mich nicht funktionieren würde. Und deswegen ist das jetzt so ein ganz cooles Mittelding. Und ich dachte mir, ich möchte schon irgendwie so einen Schritt in diese Richtung gehen und den Kalender nicht nur für Termine nutzen, sondern auch, um mal zu reflektieren, um mich mal hinzusetzen und mir einfach mal ein bisschen Zeit zu nehmen. Und ich glaube, dafür ist dieser hier... Sehr gut geeignet. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie das bei euch gerade so ist. Wo befindet ihr euch auf der Skala zwischen Terminkalender und äh, Selbstgestaltungs- und Selbstverwirklichungsbuch. Ähm, Finde ich auf jeden Fall interessant. Auch Vielleicht bin ich ja auch nächstes Jahr wieder nur bei Termin oder bei komplett frei und gar kein Kalender mehr. Kann ja auch sein. Ähm, schreibt mal. Guckt mal, wie schön die Sonne hier reinfällt und wie deutlich sie macht, dass das Fenster geputzt werden sollte. <lacht> das ist morgens echt schön hier in der Küche, da hat man richtig Sonne und die Pflanzen freuen sich auch. Good morning, es ist Freitag, es ist inzwischen schon fast halb elf, ich bin immer noch nicht in meiner besten Stimmung, könnte man sagen, ich habe irgendwie diese Woche einfach einen Durchhänger. Aber ich weiß, dass mir Sport Spaß macht und gut tut und dass ich mich danach immer besser fühle. Deswegen werde ich jetzt ähm, ein Workout machen von Pop Sugar. Das ist ein Kanal auf YouTube, den kennen vielleicht die einen oder anderen von euch. Ich hatte das auch, glaube ich, schon mal gezeigt. Ähm, da machen immer so drei, vier meist Frauen Sport. Ähm, ganz unterschiedlich, also von Pilates über so Bärbarre, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, über einfach ganz viel Cardio, über irgendwelche Bodyweight-Sachen. Ich finde, da ist irgendwie eine gute Stimmung in diesen Videos und mir macht das Spaß. Und deswegen äh, mache ich das jetzt mal wieder, habe ich auch schon irgendwie länger nicht mehr. Ich habe in, in letzter Zeit immer irgendwie andere Sachen gemacht, deswegen freue ich mich darauf. drauf. Und danach habe ich heute Mittag eine, eine Probestunde bei einem Sprachkurs. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich mein Spanisch gerne aufbessern würde oder auch muss, weil ich will im fünften Semester ähm, Erasmus machen. Und dafür fehlen mir noch so die Sprachkenntnisse. Von daher ähm, fange ich jetzt mal an, die wieder aufzubessern. Ja, und dann kommt ein Kumpel. Ähm, und dann mal gucken, wie das Wetter ist. Laufen wir vielleicht ein bisschen rum oder so, essen was. Und heute Abend gehen wir auch noch was essen und was trinken mit Freunden, weil ein Kumpel Geburtstag hat. Ja, also ich habe schon was zu tun, ich habe schon was vor, aber halt irgendwie nichts, was ich so abhaken könnte. Wisst ihr, was ich meine? Und irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass ich genau das gern hätte. Einfach wirklich einen Tagesplan, einen Ablauf, einen Grund, um eine bestimmte Zeit aufstehen zu müssen. Aber das wird auch wieder kommen. Von daher lasse ich mich da jetzt einfach nicht so reinfallen, mache erstmal Sport und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. it was freaking exhausting but it was nice ab unter die dusche und dann frühstücken endlich